Das Unternehmen Nulana ist ein regionaler und mittelständischer Getränkehersteller. Im Sortiment befindet sich Limonade und Eistee. Die Firma hat eine Marktanalyse durchführen lassen und wir haben hier folgende Informationen gegeben. Wir haben hier ein Säulendiagramm, da wurden die Marktanteile des Produkts Eistee ausgewertet auf den regionalen Markt. Und zwar wurde hier unterschieden nach Einpersonenhaushalten und Mehr Personenhaushalten, einmal ohne Kinder und einmal mit Kinder. Ja, was hier auffällt ist, dass die Marktanteile bei Haushalten ohne Kindern schon relativ hoch sind, ganz gut sind für einen kleinen regionalen Hersteller. Allerdings bei den Haushalten mit Kindern, die hier am Marktanteil hier nur bei 12% liegt. Das heißt, wenn jetzt 100 Familien Eistee einkaufen wollen, dann greifen nur 12 Haushalte zu den Eistee von Ulana. Ulane möchte das ändern, sie möchte den Marktanteil hier erhöhen, und zwar mit Hilfe der Produktpolitik. Dazu gibt es hier noch eine Auswertung der Kundenzufriedenheit, und zwar was die Produkteigenschaften des ISTs betrifft. Das geht hier nach Schulnoten, in verschiedenen Kategorien eingeteilt. Es sind einige sehr gute Noten dabei, also der Geschmack wird auch sehr gut bewertet. Daran scheint es wohl nicht zu liegen, auch das Design ist sehr gut bewertet. Hypercard ist auch ein wichtiger Faktor, ähm, gerade bei Haushalten mit Kindern, ist aber auch noch hier im guten Bereich. Nachhaltigkeit, also was zum Beispiel die Entsorgung betrifft, Recycling, die, das verwendete Verpackungsmaterial, ist hier auch noch gut bewertet. Zwei Sachen fallen hier ein bisschen negativ auf, also die eher nicht so gut bewertet sind. Einmal die Anwenderfreundlichkeit, also dazu gehört vielleicht, wo kann ich es kaufen, in welcher Form kann ich es kaufen, Flaschengröße in der Kiste, verpackt in Folie. Und natürlich die Inhaltsstoffe. Das ist beim Eistee ja generell umstritten, ist ja viel Zucker drin, enthält viel Säure. Das ist für Kinder vielleicht ganz interessant, aber die Eltern wollen das natürlich nicht kaufen. Aber die Firma Ulane möchte hier trotzdem ansetzen, weil es ja andere Familien gibt, die zu Eistee greifen. Aber eben nur 12% dann bei dieser Firma. Ja, wo können wir ansetzen? Dazu schauen wir uns mal die Produkteigenschaften des Eistees an. Es gibt Inhaltsstoffe. Da ist natürlich Problemfeld der Zucker. Das heißt, man müsste hier überlegen, könnte man einen Eistee machen, der vielleicht zuckerreduziert ist, der säurenreduziert ist. Oder gar einen völlig neuen Eistee entwickeln mit einem völlig neuen Rezept. Auch Geschmacksrichtungen ist, denke ich, für Kinder vielleicht das Wichtigste. Dass man sich hier überlegt, mache ich neue Geschmacksrichtungen oder streiche ich sogar Geschmacksrichtungen hier aus dem Sortiment raus. Die Flaschengröße des Eistees beträgt 500 ml. In anderen Größen gibt es den Eistee nicht. Familien greifen vielleicht eher zu größeren Flaschen. Das heißt, hier könnte man auch ansetzen und den Eistee in einer größeren Flasche noch zusätzlich anbieten. Ja, am Design haben wir schon gesehen, liegt es nicht. Das Etikett hat hier sogar einen Designpreis gewonnen. Deswegen brauchen wir hier also wahrscheinlich keine tiefgreifenden Änderungen. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, wo ich einsetzen kann. Da bräuchte man vielleicht noch eine tiefergreifende Analyse. Wir wollen diese Möglichkeiten jetzt aber mal einteilen. Die radikalste Form wäre es ja, also ein völlig neues Produkt herzustellen. Das wäre sicherlich das aufwendigste und auch risikoreichste. Das nennen wir Produktinnovation. Wenn ich etwas Neues kreiere, Neues herstelle, dann muss ich innovativ sein. Beispiel wäre die Herstellung eines Eistees völlig ohne Zuckersäuren reduziert, vielleicht nicht mit Schwarztee-Extrakt, sondern mit einem anderen Extrakt, das also wirklich einen deutlichen Unterschied zum bisherigen Produkt hat. Wenn ich lediglich Produkteigenschaften ändere, also zum Beispiel ich reduziere den Zucker, dann sprechen wir von einer Variation, das heißt ich passe mein Produkt zum Beispiel den Kundenwünschen an, verändere aber nicht generell das Produkt oder das in diesem Fall Rezept. Ich kann natürlich auch Produkteigenschaften ändern und damit das Sortiment erweitern. Das nennen wir dann Produktdiversifikation. Zum Beispiel führe ich neue Geschmacksrichtungen ein. Ja, und dann kann ich natürlich Produkte vom Markt nehmen, entweder zusätzlich oder generell. Das nennen wir dann Produktelimination. Das heißt, dieses Produkt wird dann nicht mehr hergestellt.